In Krisenzeiten rücken Menschen näher zusammen. Während der Corona-Pandemie sollte das Gegenteil der Fall sein. Selbstverständliches gewinnt dabei plötzlich an Bedeutung. Zusammenhalt, Nähe, Freundschaft. Als Energiedienstleister spendet Ener City täglich Wärme, Wasser, Licht und Lebensqualität. Systemrelevanz als Selbstverständnis. Die beleuchteten, drei warmen Brüder stehen symbolisch für die feste Verankerung in Stadt und Region – mit großer Leuchtkraft. Doch besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb nutzen wir diese Leuchtkraft und reduzieren sie. Social Distancing – als klares Signal an unsere starke Gemeinschaft. Haltet Abstand. Inner City, Abstandsbruder.